zu meinem eigenen Cash. hobby weil Ich, ich habe hier ein Gash erstellt. Da habe ich ein Mosezeichen, einen kleinen Text geschrieben und erkläre in etwa, was mein Vater für ein Hobby hatte. Er war Amateurfunker und habe in dem Text aber nur erklärt, was der für ein Hobby hatte und was man da für Karten sammelt, um seine Erfolge zu beweisen. Das sind QSL-Karten, die kriegt man dann von dem Funker, mit dem man sich gerade ausgetauscht hat. Jedenfalls hier beim Flughafen in der Nähe war die Clubstation. Dort habe ich die Suchkoordinaten verlinkt und in dem Text steht geschrieben, er sammelt. In der Nähe vom Flughafen war die Clubstation von ihm und. Dorthin habe ich auch die Koordinaten verlinkt. Und jetzt muss man den Text lesen. Äh, der ist jedenfalls nicht hundertprozentig gleich auf Anhieb als Mosecode zu erkennen, da ich als Zeichen Punkte und Schrägstriche verwendet habe. Oder ja, Punkte und Schrägstriche waren es glaube ich. Wie gesagt, dann, das musst du erkennen, dass das Mosecode ist. Musst den entschlüsseln und kannst so einen Text lesen Und in dem Text schreibe ich unter anderem, er hat die ABC-Karten oder ich schreibe darin, Buchstaben ich genannt ist egal. Und du musst nur im Prinzip rauskriegen, dass QSL-Karten gemeint sind. Das heißt Empfangsbestätigung, QSL, oh, was heißt das? Genau, kann ich jetzt gar nicht sagen. Das ist so eine Funkermelde, Abkürzung. Jedenfalls, die Karten nennen sich QSL-Karten. Und das musst du auskriegen. Und wenn du dann statt ABC QSL nimmst und die Buchstabenwerte einträgst, also ABC wäre 1, 2 und 3 und QSL wäre dem, dementsprechend, was weiß ich, jedenfalls der Wert im Alphabet, das musst du dann ausrechnen und kriegst die Koordinaten nach hier. Und jetzt wollte ich bloß mal gucken, ob mit der Gülse noch alles klar ist, weil ich gerade mal hier in der Gegend war und dachte, da kann man auch nochmal hierher laufen. Aber jetzt könnte ich eigentlich theoretisch so versacken, dass wir in der Sonne sitzen und... Auch gut hier. Ja, jedenfalls will ich jetzt mal nachgucken, ob die Dose noch da ist, ob alles klar ist. Ob die Leute auch getauscht haben oder bloß Zeug rausgenommen haben. Weil ich einige, einige an Kleingraben auch ein bisschen was höherwertiges drinnen liegen hatte, weil ich nicht mehr brauche oder was auch immer. Weil ich gerade hier in der Nähe war, hier war Geschäftseröffnung und mit Kabarett. Jetzt wird es nur hier auskommen. Hat noch keiner was ich gebraucht hier. Karten dabei. Ein paar von meinem Vater und ein paar, die er Das Bild hat mal eine Freundin von mir gemalt. Ein Auto ist dazu gekommen, das habe ich. Das ist neu, aber ich weiß nicht, was da rausgenommen 2 der letzte war am 8. Linie hier. Also ein Monat her ungefähr. Komischerweise wurde es ja kaum, dass der online war. Du bist schon am selben Tag von 4-3 Leuten gefunden. Können wir jetzt nochmal nachgucken im Buch. Das machen wir. Okay. Ich halte etwas aus für die und längere Form. Ähm, Schülerinnen und Schüler, Hörerinnen und Hörer, Lehrerinnen und Lehrer, Das ist dann dauert ein bisschen länger, aber ich denke, die Zeit sollte man sich im, im Zuge der Geschlechter ähm, gleich behandeln. die sollte man sich nehmen und gönnen. Und, ähm, und auch, auch im Grundfunk muss die Zeit sein, denke ich mal, dann einfach ein paar Sekunden länger zu brauchen. Da, da Sie den Deutschlandfunk angesprochen haben, also wir haben keine Vorgaben. Die einen halten es so, die anderen so. Also ich nutze gerne Hörerinnen und Hörer und andere nutzen gerne das, äh, die kurze Pause höre, Hörerinnen. Ähm, also da gibt es bei uns keine Vorgabe. Mhm. Viele Punkte haben Sie genannt? Ja. Ich will wieder Diskriminiert Ich möchte mal retten, dass bei sicher 30 bis 40 Prozent... Minuten... So, ich schaue ja gerade Deutschland von dem Radio. Da geht es um dieses blöde Gegendere, im höheren Punkt innen ähm Da gab es tatsächlich eine Gerichtsverhandlung. Haben die gerade drüber geredet. Da hat sich eine beschwert, die sich diskriminiert fühle, weil da drunter stand oder. Komm mal auf der Sparkasse. Unterschrift des Kunden. Manche haben echt Langeweile und nichts zu tun, oder was auch immer. Ach, könnte ich mich erfreien? Ja, ich wollte sagen, ähm, ich wünsche mir eine andere Trennung. Denn was denn eigentlich mit den Diversen? Da müsste ich ja Stanschen innen, Stanschen, Divers, oder was soll ich da schreiben? Die haben eine Macke! Um das Thema jetzt mal abzuschließen. Heimweg ist ja kein großer Umweg, noch bei dem anderen Cache von mir vorbeizufahren. Ich fahre jetzt gerade hier auf den Zellischen Weg, beziehungsweise ich bin jetzt auch im neuen Mensa und biege jetzt einfach mal rechts Richtung Bannowitz ab. Und. Ich habe ja dort unten im Grund, ich weiß gar nicht, wie der Grund heißt. Was, da habe ich mal einen Grund hinzufahren. Da habe ich ja meinen Cash liegen, der vom großen Garten kommt. Ich war gefühlt 20 Mal im großen Garten. habe da Plätze gesucht, die zumindest online im Rechner frei waren für einen Cash auszulegen, habe den eingereicht und jedes Mal die Antwort gekriegt, das ist eine Zwischenstation von dem und dem Multi und das ist da und das ist das. Jedenfalls keiner von den ganzen Sachen hat geklappt. Da ich aber den großen Garten als Ausgangspunkt nehmen wollte, habe ich gesagt, so das Umfeld. Und da habe ich hier Luftlinie, waren das glaube ich drei Kilometer ungefähr. Ich habe hier unten bei Mock Margritz die Dose versteckt. Und im großen Garten muss man sich den Spruch im Biergarten holen. Wenn man aus dem Biergarten am Paletteich rauskommt, steht ein Spruch oben. Wir sehen uns morgen oder bis morgen oder irgendwas und daraus kann man sich dann die Koordinaten, ach ja, da musstest du peilen und dann so und viele Meter nach groß, äh, also Süd, Süd Westlich wäre das glaube Und da will ich jetzt hier auch nochmal vorbeigucken, ob die Dose noch da ist, ob das alles passt, ob noch was drin liegt. Weil ich gerade mal auf dem Weg bin, hier unterwegs bin. Dann, jetzt noch mit gendergerechter Sprache bei denen anfängt, ja, da schalten die doch gleich ähm, auf Durchzug und sie. Äh, Genauso sehen sie. Ja, hallo Leute. Wenn ich sage Hallo Leute, meine ich natürlich auch Leutinnen oder Casher, meine ich Casherinnen. Also ich lehne das blöde Gender total ab, und das mal auf dem Punkt Ja, und hier ist mal jetzt wieder Cash versteckt. Man sollte es nun noch da sein. Momentan kommt es dir auch gar nicht her. Ja, und die stechen sogar durch die Hose durch. Oh Gott, ich ist ja bloß gleich eine dünne Hose. Nun ist er wieder Allerdings hatte ich die Klappe unter dem Baum ursprünglich versteckt. Aber da kommst du ja jetzt gar nicht mehr hin. Nee, das ist auch, ich. Oder ist er das? Oder ist das ja weit ausgefault? Egal. Dann liegt nicht mehr außer dem Buch. Und das Buch ist im ersten Drittel voll. Also alles gut. Hi Leute, ich habe ja selber drei Cash am Start. Und zwei habe ich ja vor zwei Wochen kontrolliert, ob die noch klar sind und alles gut. Und heute fahren wir mal zu dem dritten. Der ist ja etwas weiter weg. Die anderen zwei sind in Dresden und den dritten habe ich in Maxen. Und da fahren wir jetzt zum Schloss Maxen. Schloss Maxen ist eventuell geschlossen. Und das letzte Stückel kann man dann durch den Laufen. Ja, Maxen ist ja unter anderem auch bekannt für seine Naturbühne. Die haben dann. eine äh, Gute Theatergruppe, die das Hobby-mäßig betreiben. Und manchmal holen die auch andere Künstler und sowas auf die Bühne. Ist immer nicht leicht, was die da so haben oder machen. Wobei ich jetzt auch schon einige Jahre nie gewesen bin. Ich habe ja auch übrigens drei schräg Ebels laufen, die sich da irgendwo in der Weltgeschichte umtreiben. Den einen, den hat sich dann ungefähr, nachdem der ein Stückel gewandert war, man lag der irgendwo in der Schweiz. Und da hatten sich Italiener mitgenommen. Und die Italiener hatten drei oder vier Jahre fast. Behalten. hat uns zwar immer mitgenommen wenn man irgendwo caching war der war immer mitgelockt mit jedem Cash. aber er hat auch nie ein Foto gemacht von dem Ding was er eigentlich auch ein den Zweck der Darre ist zumindest ich habe es auch mit reingeschrieben dass die Leute Fotos machen sollen und was ja eigentlich Sinn und Zweck eines Trickedels ist, da soll reisen von Kescher zu Kescher und von Dose zu Dose und nie, und nie jahrelang bei ihm bleiben. Ich habe jetzt selber einen, den ich immer mitnehme, ah scheiße, heute vergessen, kann ich mal die heute machen. Jedenfalls, aber ich behalte die allenfalls, was weiß ich, drei, drei vier Monate, dann gebe ich die weiter. Dem Italiener habe ich dann drei oder viermal auch eine Mail geschrieben, dass ich das sich mal kümmern soll und das Ding weiterreichen soll. Hat er aber nie darauf reagiert und weder eine Antwort noch, dass er das Ding weitergegeben hat. Und jetzt vor zwei oder drei Wochen ist das Ding übrigens weitergegangen. Da hat er es in irgendeine Dose abgelegt. Und jetzt ist er wieder unterwegs. Jedenfalls die zwei anderen Drecknippels, die habe ich dann mehr oder weniger auf der Reise geschickt, um denen zu sagen, da soll die mal wieder losmachen. Ich habe ja als Befreiungsaktion tituliert. Die Beten sollten halt auch in die Gegend reisen, wo der zu Hause ist. Und wer, wer, denn, wer die Dinger findet und weiterlegt soll möglich dem Typen da Bescheid sagen, der soll mal den Cash äh, den Dreckegel weiterleiten. Und die waren alle Bäder in der Gegend dann, sind dann aber wieder weitergereist. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wo die jetzt waren. Einer war bei den Slowaken irgendwo, glaube Und der andere wieder in Deutschland. Und der dritte, also der, der ursprünglich erste, was ist Heike. Heike, ihr Plüschfieber, ist mittlerweile noch in Italien unterwegs, aber eben beim anderen Kescher jetzt, oder schon bei zwei anderen oder drei anderen gewesen. Maxen ist übrigens auch ganz berühmt für seine Schlachten von Napoleon. Ja, das ist nämlich damals hier unten ganz schön rumgekloppt. Da gibt es auch einige Cäs hier unter Umgebung, die sich auf die Schlachten beziehen. So, hier ist die Naturbühne, da fährt der gerade rein. Bergsteiger-Ko-Tritt heute hier auch. Da ist der Foto-Ko hier, der Fuchs. Können die schon halb, halb zwei. Ziemlich trüb heute. Sonst kann man hier auch schön in die sächsische Schweiz gucken. Ganz hinten im Nebel sieht man den Lilienstein. So, ich glaube, hier war das die versteckt hab Am Februar 2017 wurde dazu acht gefunden von Star at Sky. Am 10.7. oder oh jetzt? ne, 25. ist heute. Klemmt schön fest, brauchen wir auch nie neu anbinden oder so, ist gut. Da unten ist der Weg, der Bank. Da habe ich ja im Lichting mit erwähnt, dass es einen normalen Weg hier den Berg hoch gibt und man den schnellen Aufstieg von der Bank aus machen soll. Da unten die Lärche hat Hans Christian Andersen gepflanzt. Da gibt es auch noch eine Dose, da liegen ein paar Märchenbücher von dem drinnen. Komm können wir theoretisch auf dem Rückweg noch mal Habt ihr aber eure Weihnachtsgeschenke schon alle gekauft? Sehen wir die Moschee von Maxen ja ein Kiosk. Das blaue Häusel oder auch Moschee genannt, ist ein im orientalischen Stil errichtetes Gartenhaus mit einer Grundfläche von 5x5 5 Meter. Die Kuppel aus Zinkblech wird durch einen Halbmond gekrönt. Über der Tür ist ein Wappenschild mit Halbmond, Sternen und in deutschen und javanesischen Lettern Ehre Gott und Liebe die Menschen angebracht. Der Rittergutsbesitzer Anton Serre ließ dieses Gartenhaus 1849 für den javanesischen Maler Raden Dallee errichten, der von 1840 bis 1849 fiel in Dresden und Maxenwalde. Die dunkelblaue Innenausmalung des Gewölbes wurde namensgebend für das Bauwerk. Das Gartenhaus befindet sich an der oberen Kante des Südwesthanges des Müglichtals, oberhalb vom Mühlbach am Winzerweg. Näheres zur Historie und zur aktuellen Gesellschaft erfahren Sie auf der Internetseite zum Blauen Häusel www.pavillon-maxim.de Ich blende den Link hier nochmal ein. Jetzt gehen wir weiter zur Hans-Christian Andersen-Lerche. Der war auch gern hier in, in Dresden und hat hier die Lärche gepflanzt. Diese war aber schon mal eingegangen, wenn ich mich recht erinnere, und wurde nochmal neu gepflanzt. 1844 pflanzte Hans Christian Andersen an dieser Stelle eine kleine Lärche. Am 12. August 1851 zeichnete er sie auf diesem Bild. Und wenn ihr jetzt überlegt, wer Hans Christian Andersen war, Der Mitte, da kann man sich in Eine Info über die Lärchen. Der Traum hat Kinder überhaupt. Das hier. ist nicht Entlein. Andere und Geschichten. Und Geschichten. Aber das bekannteste von Hans Christian Andersen mag ja wohl die Schneekönigin sein. Gibt es einen Weg durchs Feld, das ist mir etwas zu öhnisch. Seite vom Heimatverein Maxen findet ihr auch Infos, wo man das blaue Häuser besichtigen kann. Und vieles mehr. Das war wohl zumindest zu den Museumsmächten, hatten wir das, glaube ich, immer geöffnet. Die Hans-Christian Andersen-Lärsche. Der dänische Märchendichter pflanzte sie bei seinem ersten Maxenbesuch 1844. Um 1950 wurde sie gefällt und vergessen. Aber 2001 konnte der Standort dank einer Zeichnung H.C. Andersens der Stubben gefunden werden und ein neuer Baum wurde gepflanzt. 2019 hatte der Stubben keinen Halt mehr und ist gebogen und soll künftig im Heimatmuseum zu sehen sein. Eine Bank mit Lesebots lädt zum Verweilen ein. Neugierig? Wenn Sie gut zu Fuß sind, gehen Sie die Stufen hoch und nach links. Und, äh, wenn ich die Nutzung der Ackerfläche zulässt, können Sie bitte nur hintereinander auf dem Trampelfahrt direkt hoch zu den Bänken nach Matzen gelangen. Sonst bitte hier wieder zurück. Wir gehen der Pfade auf eigene Gefahr. Und zum blauen Hügel steht hier noch, der Pavillon ist kein Museum. Trotzdem stehen im Jahr 2021 zusätzlich zu vereinbarten Sonderführungen die Türen wieder an zwei Tagen für interessierte Besucher offen. So ist Corona zulässt. Am 22. Mai, na der ist schon vorbei, am Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, den 12. September, stehen die Türen von 11 bis 15 offen, stündlich Führung. Vor zwei, drei Jahren noch war hier eigentlich auch immer die Frau, den Namen habe ich vergessen jetzt, aber mittlerweile, die müsste auch schon um die 80 sein oder so, kommt so nicht mehr hierher. Es kümmert sich, wie es aussieht, jetzt auch jemand anderes um das Häusel. Da ist eine Solaranlage oben auf dem Dach, auf diesem Gartenhaus, was daneben steht. So wie es aussieht. Ich wohl hier nach dem Krieg auch der ganze Schutt von Dresden gelandet Oh ja. Hier sitzt sie schon schön. Da ja, habe ich jetzt meine drei Caches alle kontrolliert. Alles noch in Ordnung. Nicht so wie bei dem, den ich in Bratschwitz hatte, da hatte ich ihn an der Und da fühlten sich wahrscheinlich die anderen gestört durch die, durch die Begehung der ganzen Kescher. Jedenfalls war der dann mehrfach verschwunden und dann auch mal voll Und da habe ich dann gesagt, okay, letzten Halb.